Willkommen zu den Nachrichten. Mein Name ist Arsch. Und ich bin Friedrich. Zu den Themen. Wir hatten ja gesagt, ich muss die Gitarre noch mal neu aufnehmen. Das hat jetzt bis jetzt noch nicht geklappt. Ja, das war das Thema mit den fetten Fingern, oder? Die fetten Finger, ja. ja. Aber sie ist halt nicht dünner geworden. Und <lacht> vielleicht sollst du die Gitarrenaufnahmen noch mal wiederholen, wenn deine Finger dünner sind. Ja, vielleicht. Wenn ihr, wenn ihr irgendwelche Low-Carb-Rezepte gegen dicke Finger habt, schreibt bitte in die Kommentare. Ja, dicke Finger sind übel. Genauso wie dicke Beine. Wir waren in Berlin. Ja, es war super. Wir haben uns ähm, ein paar Shows angesehen. Ich war in der alten Heimat unterwegs. Hab auch in Sachen Heimat kulinarisch gespeist. Das heißt, es gab eigentlich nur Currywurst mit Pommes und Cola. War super geil. Jetzt bin ich natürlich wieder auf Diät. Das im Hintergrund ist eine Telefonzelle. Wie immer sehr sehenswert. Viele verrückte, verrückte, verrückte, sehr verrückte Leute. Zu wenig Zeit, um alles zu sehen. Wart ihr auf dem Kudamm? Ja, natürlich. Habt ihr äh, auf dem Kudamm? Also, ich, ich habe immer das Gefühl, ich bin der Einzige, der diese Frau kennt. Auf, de, auf dem Kuhdamm, da gibt es eine alte Frau und die hat immer ein Schild umhängen. Da steht in großen Lettern Ficken drauf und die immer wenn du hier vorbeigehst, sagt sie immer Vögeln ist Frieden, Wickst dir ein. Und anscheinend, <lacht> ich bin anscheinend der einzige, der dieser Frau regelmäßig <lacht> begegnet, weil jedem, die, das erzählt, sagt, Bäh, die ich erzählt hat, ne, kenne nicht. Du bleibst wahrscheinlich auch der einzige, weil ich habe die auch nicht gesehen. Oder hast, hast du die gesehen? Nö, hast nicht gesehen, nichts gesehen. Hm. Falls jemand Informationen braucht, äh, ein Reiseführer, ich äh, würde mich bereit erklären für einen Unkostenbeitrag. Während Marcel im Urlaub war, da haben wir zusammen mit Marius die Gitarren für Brüder aufgenommen, wie bereits gesagt, es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Du willst damit sagen, ich habe Urlaub gemacht, während ihr gearbeitet habt. Um kreativ zu sein, musst du ja auch Pausen machen. Oh, also das hast die, du aber schön die ich Bei den Gitarrenaufnahmen. Ja, wir sehen sie ja jetzt gerade, ich blende das mal kurz ein, wie Marius toll aufgenommen hat. Da werde jetzt ich die zweite noch einspielen. Vielleicht können wir hier schon mal ein bisschen was im Hintergrund laufen lassen. Ich weiß es ja nicht, was die DSGVO dazu sagt, die DSGVO Marcel. Ich, willst du damit sagen, ich, das, was ich die DSGVO bin? Also ich bin ja immer so für Teaser und so, so kleine Snippets und so, bin ich eigentlich immer zu haben. Ich hasse auch Zugzwang. Ich kann zum Beispiel am besten unter Druck arbeiten. Die, na was wollte sagen? Da war er wieder! Der, der Stuhlgang! Stuhlgang. Dann, ähm, Anni, du wolltest irgendwas zu... Du wolltest deinen Beitrag leisten zu gekauften Likes und anderen Scheiß, so wie ich das hier lesen kann. Genau, weil ich möchte alle anderen von euch, die Musik machen, davor bewahren, den gleichen Fehler zu machen, wie ich es am Anfang gemacht habe. Ich habe mich da so ein bisschen hinreißen lassen, dass man sich Likes kauft, ob es jetzt für Facebook ist oder für Spotify. Gibst du das jetzt offen und ehrlich zu? Das gebe ich offen okay. und ehrlich zu, Gut. weil ich es für den größten Schwachsinn halte äh, und es uns eigentlich nur, also es hat uns nicht geschadet, sagen wir so, es hat uns aber nichts gebracht, es hat uns nur Geld gekostet und sämtliche Statistiken komplett verfälscht sind. Auf Spotify, auf jeden anderen Social Media Plattform habe ich jetzt das Problem, dass meine Custom Audience komplett verfälscht ist und von dem her bin ich der Meinung, bevor ihr Geld ausgibt um euch Likes zu kaufen. Nein, setzt euch auf eure vier Buchstaben und arbeitet. Macht Musik. Genau. Schreibt Musik. Investiert die Zeit lieber darin, in dem, was ihr mögt, gut zu werden. Richtig. Ich glaube, das hat keinen Künstler nötig. Und auch kein Künstler könnte damit auf Dauer leben. Glaube ich nicht. Kann ich, kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss mal kurz einen Schluck Ja. Wir wollten noch etwas zur Liederbestenliste sagen. Die Liederbestenliste. Die glästen piste Flieder verlästen Piste? Nee, ohne Scheiß jetzt, wir waren ja seit August 2018 waren wir in der Liederbestenliste. Damals Einstieg auf Platz 12, was uns unglaublich gefreut hat. Das, war, das ist auch ein, glaube ich, einer dieser Momente, sind wir erstmal ausgeflippt. Da sind wir jetzt ausgeflippt, ja? Ja, natürlich. Weil du denkst ja jahrelang Bringt sowieso nichts, du kommst da nie an irgendwo an die Charts ran. Beworben haben wir uns ja damals durch eine Empfehlung von dem Künstler Taspen. Taspen, liebe Grüße nach Konstanz. Der hat mir damals empfohlen, dass wir uns bei der Liederbestenliste bewerben. CD hingeschickt. Wir hatten ja nicht mal ein Album in, ge in gepresster Form. Ja. Auf Demo-CD und ab an 20 verschiedene Juroren. Wie in guten alten Tagen. Mit analogen Schreiben anal open. Und wir haben uns dann beworben, dann kam wochenlang nichts und dann kam dann vom Fredi Hallau, auch hier wieder Grüße an den Fredi in die Schweiz, kam dann, dass wir dabei sind. Ja, und völlig unerwartet. Gar nicht damit gerechnet, also dass wir da irgendwie mal irgendwas erreichen. Das war für uns eine Überraschung. Und wir waren auch recht lange dabei bei der Liederbestliste, also über ein halbes Jahr jetzt. Ich muss sagen, ich bin persönlich sehr, sehr zufrieden mit der Leistung auch. Wenn wir jetzt raus sind, das ist völlig, völlig okay. Wenn man Leute kennenlernt, wir waren ja dann kurz darauf, waren wir dann auch beim Liederfest in Mainz. Auch die Leute, die man angeschrieben hat, ähm, hat man sehen dürfen, hat mal ein Gesicht dazu gehabt, wo man sonst eigentlich nur den Namen hatte, wo wir dann die Demo dann auch hingeschickt haben. Es war, es war eine unglaubliche Erfahrung, auch die mit den Leuten zu reden, ähm, sich mit denen auszutauschen und auch meine Meinung von Person zu Person zu hören. Also, falls ihr ein Album habt. Oder ein paar Songs, wo ihr sagt, hey, die dürfen gehört werden, dann schickt die an die Liederbestenliste. Wenn ihr auf liederbestenliste.de geht, dann gibt es auch hier einen Bewerbungsbutton und dort raufklicken und dann gibt es die ganzen Details dazu. Und wenn wir noch bei Liederbestenliste sind, auch hier mit Musiker bei uns in der Nähe und zwar namens Stereo Watschen, samt mit ihrem Song Captain Planet auch in der Liederbestenliste vertreten. Den Link dazu gibt es hier irgendwo. Irgendwo da. Da. Hast du noch irgendwelche. Abschließend Worte, Herr Bayer. Mhm. Wir könnten auch eine neue Tradition in unserem bewild bewild Wir könnten auch eine neue Tradition brechen, die wir noch gar nicht begonnen haben, indem wir sagen: In diesem Sinne, Piss in die Rinne, alles andere wäre töricht. Tja, Leute, hat euch das Video gefallen? Dann könnt ihr uns abonnieren. Oder ein Like da lassen. Und oder abonnieren und ein Like hinterlassen. Und oder die Glocke drücken. Und oder liken und die Glocke drücken. Whatever. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Danke. Guten Abend. Auf Wiedersehen. haben Sie sich wohl. Schlaft gut. Weidmannsheil. Guten Morgen. Guten Abend. Gute Nacht.